Das ist so ziemlich die schlechteste Starthand, die ich haben könnte. Ich meine, was zur Hölle? Nichts, was wir was bringen. Okay, das könnte nützlich sein gegen ihn hier, aber. Naja, der Typ ist auch noch am Connecten. Der hat wohl die Holzleitung auf Doom. Was an komische Runde. Fängt direkt so scheiße an die schlimmsten karten die ich haben könnte die geht, dann gehe ich nach connected nicht ob ich lange zeit um zu connecten auch oh. ja. oh. glück gehabt so gewinnt man mit der schlechtesten karte die es gibt und bekommt massenhaft xp dafür auch noch what the fuck läuft bei mir läuft todes bei mir ich bin der king